solche experimentellen Aktionen unterstützen. Der 20-Jahrestest muss aber auch zuerst an allen Komplizen und Mitwirken von Gesundheitsämtern und und und dergleichen erfolgreich abgeschlossen werden. Und wir stellen weltdemokratisch eindeutig völlig unabhängige Überwachungsinstanzen zusammen. Das werden wir tun. Die, was machen Sie? Sie werden diese Impfstoffe ständig Mikroskopisch untersuchen, dass an deren Stelle keinesfalls irgendetwas bloße Salzlösungen gespritzt werden für deren Herstellen. Versteht ihr? Ja? Denkt an unsere Sendung mit den verschiedenen Chargen, das haben Sie bereits getan. Also, wer immer für Impfungen dieser Art ist, muss sich für mindestens 20 Jahre als Testperson hingeben, bevor die Weltbevölkerung weiter mit diesen Griften in Kontakt gebracht werden darf. Das muss ein Weltentscheid werden, versteht ihr? Unter dem Strich müssen wir als Weltdemokratie auf die Weltentscheidung hinarbeiten, dass nicht irgendetwas mehr über die gesamte Menschheit gezogen werden darf, was nicht zuerst an deren Erfindern selbst ausreichend getestet wurde. Macht ihr damit? Okay. Wir möchten zuerst einmal sehen, wie zum Beispiel, wie es Bill Gates oder Karl Lauterbach, dem Drosten und Konsorten, nach 20 Jahren mRNA spritzen geht. Wollen wir als Volk beobachten.